Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Captain. Ähm, wir haben in der letzten Folge dem Urlaubsplaneten Kallis oder Selig oder, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, einen Besuch abgestattet und haben uns dazu entschieden, nicht zu um, der Indiana Jones-Storyline um, zu folgen. Gleichwohl ist es natürlich so gewesen, dass es zahlreiche Anspielungen gab an Star Trek, um, sowohl der ersten als auch der zweiten Generation mit Jean-Luc Kirk und uh, Captain um, Tiberius uh, Kirk. Sei es drum. Uh, uh, uh, Tiberius uh, um, uh, Picard um, aber sei es drum, es hätte die Möglichkeit mit Sicherheit gegeben, das Artefakt mitzunehmen von diesem Planeten. Danach sahen Kim und Brainy schon aus. Und ähm, das hätte aber die Zivilisation zerstört. Und das Artefakt hätte ein ähm, Sternfragment gegeben, damit bin da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin auch damit zufrieden, wenn wir diese 300... Ähm, Credits mitgenommen haben, mit, der wir, mit denen wir uns das Maschinen-Upgrade jetzt hier im Trend -and Pay shop gekauft haben. Die Lage ist jetzt im Moment folgende. Ähm, wir haben, wenn ich das richtig sehe, etwas über 100 Credits. Falls wir jetzt auf dem Nugget-Planeten etwas kaufen müssen, haben wir ein bisschen Geld. Ich hoffe, dass das reicht. Ähm, den Thromiumstab im Stab haben wir zerlegt in drei Metallteile. Die braucht man üblicherweise, um Teile des Schiffs abzugraden, was wir nicht tun. Ähm, das finde ich total ärgerlich, dass wir da aus der Ressource nichts machen konnten. Aber wir haben, wir erfüllen theoretisch schon jetzt alle Voraussetzungen, die wir uns eigentlich gestellt haben. Nämlich, wir wollten ja Ortes befreien und äh, Iden, wenigstens als Außenposten. Und wir müssen den Schmugglerport, also den Schmugglerposten, ähm, äh, mehr oder weniger ähm, äh, bezahlen mit drei Sternfragmenten. Und äh, eine. Ähm, Brennstoffzelle haben wir ja noch in der Quarantänestation. Das heißt, theoretisch könnten wir zur Erde fliegen. Wenn wir das tun, ähm, würden wir, und das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt, würden wir ähm, 84 Tage brauchen. Von hier aus, das ist ziemlich gut. Ähm, denn wir würden nicht... Ähm, Moment, ich gehe nochmal zurück ganz kurz. Denn wir würden nicht auf das Space-Gate angewiesen sein, ja, das von Leim aus kontrolliert wird mit der sogenannten äh, Upper-Space-Technologie, während auf Pi im Moment, äh, nee, Lower-Space-Technologie, während auf P die Upper-Space-Technologie äh, entwickelt wird. Ähm, aber hier in dem System ist im Moment noch der Nugget-Knoten ähm, unser nächstes Ziel. Hier fliegen wir jetzt vier Tage hin, geschmeidig, und, ähm, wir schauen mal, was äh, uns da erwartet. Wir haben dem Nugget Knoten ja schon einen Besuch abgestattet. Und ich hatte hier die Sorge, dass wir Geld brauchen, das wir im Moment nicht haben. Und deswegen haben wir den Kurs nochmal korrigiert und erstmal Geld zusammengetragen. Das ist nicht, hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben jetzt mehr als äh, am Anfang. Guten Morgen, Captain. Ja, Schiff? Ich wollte nur, äh, dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Das ist eigentlich ein schönes Zimmer. Um, aber wir gehen jetzt nicht durchs Schiff. Wir nehmen den Shortcut. Im Orbit von Nuggetknoten. Und wir können ja eigentlich sofort landen mit dem Shuttle. Wir wissen ja ungefähr schon, was auf uns zukommt. Und ich bin gespannt, was es gibt. Für eine Staubhülle. Ah, hinten steht noch so ein Wir haben den Boden erreicht, Captain, und äh, kann ich zurück zum Schiff gehen? Äh, was nein? Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Warum willst du das tun? Es ist einfach so dreckig und staubig hier. Bleib einfach hier und warte auf mich, Shuttle. Ah. Shuttle wird zum Best Buddy in diesem Spiel, nehme ich mal an. So, das sparen wir uns. Also meine Herren und Damen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen kurz vor dem letzten Kampf. So, ah, das haben wir schon gesehen. So, als jetzt... wollen sie hier weitere Löcher in den Boden, glaube ich. So, hallo Fremdner. Auch den Dialog haben wir schon gehört. So. So, also den... Okay, danke. So, schauen wir auf den Infobildschirm und hier war es der verfügbare Platz, in dem Wettbewerb können wir beitreten. Im Mondstein-Cup Wetteifern 6 Bergläute darum, die meisten Edelsteine von drei ausgewählten Monden zur Basis zurückzubringen. Jeder Teilnehmer hat zehn Tage Zeit, um so viele Edelsteine wie möglich zu finden. Erster Preis 600 Das würde reichen für zwei Tromium-Behälter. Zweiter Preis 400. Würde reichen für einen. Dann hätten wir eigentlich unser Ziel erreicht. Wir hätten dann faktisch den, den Tromium-Behälter und das 3 update Anmeldeanfragen für den Wunschreitenkörper erhalten. Bitte gib deinen vollständigen Namen an. Ähm, Thomas Bestätige Stetige Namen. Pommes Telmu. Ähm, nein, das ist falsch. Bitte bestätige den Namen Novang Wong. Ähm, nein, Thomas Welmo. Bitte bestätige den Namen Pommes Telmo. Bestätigen. Willkommen beim Mondscheinkampf, Pommes Telmo. <lacht> ja, okay. Alle ein bisschen schwer höre ich hier, oder bei dem Lärm. Wir hoffen, dass du eine tolle Zeit haben wirst und wir wünschen dir viel Spaß bei der Edelsteinjagd. Ähm, um, Sir, könntest du bitte hierher kommen? Wie ich sehe, nimmst du am Mondstein Cup teil. Ja, das habe ich wohl. Endlich, die Edelsteinpokale sind Wettbewerbe mit fester Teilnehmerzahl. Also haben wir nur darauf gewartet, dass sich ein letzter Teilnehmer anmeldet. Und der letzte Anwärter bist du. Hast du schon einmal einen Edelstein Cup teilgenommen? Ähm, nein. Okay, also dein Ziel ist es, so viele Edelsteine wie möglich innerhalb des Zeitraums abzubauen. Der Zeitraum in diesem Wettbewerb ist auf 10 Tage festgelegt. Ja, zum Glück haben wir die Maschine. Da es sich, es sich um ein Mond-Event handelt, gibt es drei spezielle Monde, auf denen du abbauen darfst. Du kannst in dieser Zeit so viele Monde besuchen und so viele abbauen, wie du willst. Am Ende der 10 Tage wird dein Minenbohrer nicht mehr funktionieren und du musst hierher zurückkehren. Die gesamte Bergbauausrüstung kannst du dir während des Wettbewerbs ausleihen. Vor Fragen? Nein. Die anderen Konkurrenten sind schon vor Tagen fertig geworden, aber nachdem du deinen Lauf beendet hast, können wir endlich den Sieger erklären. Du erhältst die gesamte Ausrüstung, die du brauchst, wenn du den Planeten verlässt. Wenn deine Zeit abgelaufen ist oder du das Gefühl hast, dass du genug Edelsteine gefunden hast, komm wieder zu mir und ich helfe dir, deine Ergebnisse einzutragen. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, sie zu stellen. Das ist doch gut. So. Ah ja, okay, das sind die Preise. Tage übrig 10 gefunden, 0. Zwei wichtige Nachrichten. Ja gut, das ist egal. Das hat man schon, ne? Ein Jahr, 88.000. Okay. So. Dann haben wir es eigentlich. Ich glaube, dann können wir erstmal aufs Schiff zurückgehen. ein spezielles Volk hier auf der auf dem Planeten wenn ich da nochmal an äh, Fenton Perth zurückdenke und den haben sie hier komplett komplett zerbohrt Wahnsinn Einige Crewmitglieder haben einzigartige Fähigkeiten in Form von Kampfaktionen ja ich kämpfe ja nicht, deswegen ja, ich habe eine Nachricht vom Planeten erhalten. Sie scheint Informationen über einige kleinere Mondstandorte zu enthalten. Ja, das scheint richtig zu sein. Ich habe gerade an einem Erntewettbewerb teilgenommen. Könntest du diese Standorte bitte zur Sternkarte hinzufügen? Natürlich, das mache ich sofort. Na dann, äh, ach nee. Oh. Dann schauen wir doch mal. Roter Mond. Grüner Mond. Grauer Mond. Hm. Starten wir. Okay, zehn Tage haben wir Zeit. Ähm, schön, dass die Flugzeit reduziert ist. Also hoffe ich zumindest, dass es sich irgendwie niederschlägt positiv unsere Maschine. Captain. Ja, Schiff. Dies ist einer der Monde, die Teil dieses Edelsteinwettbewerbs sind. Wenn du dich für den Abstieg entscheidest, bekommst du von mir eine Barke, mit der du den Boots deinem Wunschort rufen kannst. Okay, danke. Dann landen wir mal. Ja, mal sehen, ob uns das gelingt mit dem ersten Platz. Das wäre natürlich toll. So glatt wie Seide. Also, Cappy. Hast du noch alte Fähigkeiten aus dem Bergbau, die du abstauben kannst, bevor du rausgehst und rumspielst? Nein, ich kenne mich mit dem Handwerk des Bergbaus. Natürlich, Cap. Ich bin einer raketengetriebene Aufzug. Warum sollte ich nicht wissen, wie man Monte abbaut? Hast du eine Idee, wie ich anfangen kann, diese Edelsteine zu ernten? Geh einfach zu einer Stelle, von der du glaubst, dass sie sich gut zum Bohren eignet. Du kannst, dann kannst du den Bohrer zu dieser Stelle rufen, indem du auf dein Leuchtfeuer klickst, das du bekommen hast, bevor wir runtergegangen sind. Was muss ich tun, wenn der Bohrer angekommen ist? Ich schätze, du musst einfach den Bohrer anwerfen. Der Bohrer, am Bohrer selbst befindet sich am Bedienfeld. Es ist so eingestellt, dass, es, dass er jeweils einen ganzen Tag lang arbeitet. Um, hast du eine Idee, wie man den Boden nach guten Stellen analysieren kann? Das ist kompliziert und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht mit dem Bodenanalysator, den du dabei hast. Hey, kein Grund, ein Idiot zu sein, Kuppel. Ich möchte dich herablassen klingen, aber ich finde es oft sehr schwierig, mit dir zu reden. Der Analysator zeigte, wie der Boden beschaffen ist und wie gut der Bohrer funktioniert. Aber pass auf, dass die verschiedenen Orte unterschiedliche Mengen an Edelsteinen haben können. Ich glaube nicht, dass der Analysator das berücksichtigt. Aber hey, dein großer, brillanter Wissenschaftskopf wird sicher einen Weg finden, das zu entdecken. Wo kann ich das Ergebnis meiner anders sehen? Ich glaube, das Schiff hat die Wettbewerbsinformation auf dein Infopad hochgeladen. Es ist auch mit dem Bohr gekoppelt. Also dein aktueller Vorrat an Edelstein wird dort ebenfalls angezeigt. Ähm, nun, ich glaube, ich verstehe das jetzt. Das könnte man meinen. So, dann steigen wir erstmal aus. Und wir haben hier ein Analysegerät. Moment, Und Dieses Gerät zeigt nur Prozent an. An dieser Stelle scheint 80% zu sein. Da fragt man sich doch 80% wovon. Es zeigt 80% an. Da steht aber schon ein Bohrer. Mit einer Menge Edelstein und drunter. So, wir gucken auch noch weiter. Was ist die Vielleicht hier? Hm? Bevor ich was falsch mache, die Barke rufe mit diesem Signal. 17%. Wow. Sieh dir diesen riesigen Haufen Gold an. Haha, ha, ha, das ist kein Gold. Ist es nicht? Nein, es ist nur Pyrit. Du weißt schon. Nach Gold. Ich schätze, du bist ein Nahkappten. Danke, Shuttle. Gern geschehen. Mann, du. Hätte ja Gold sein können. Ich hätte es gebrauchen können. Haha, <lacht> ha, ha, das ist Pyrit. So. Und hier... 36%. Also mit anderen Worten, der Typ hier. Hallo. Hey. Das ist mein Platz. Ja, da wird schon wissen, warum. Ich könnte jetzt auf dem anderen Platz wohnen, aber schauen wir erstmal das hier an. Kann ich das nehmen? Ich nehme ein paar davon auf einmal. Wie schade, dass es nichts wert ist. Vielleicht können wir das dem auch geben. Ja. Auf den Boden legen. Oh, Moment mal! Du stehst anscheinend neben einem meiner Nuggets. Okay. Dir ist hoffentlich klar, dass er mir gehört. Ich grab schon den ganzen Tag an dieser Stelle. Klar, kein Problem. Okay. Da scheint sich über das Püree zu freuen. Ähm, dann kann ich ihn vielleicht weglocken Mal so Hänsel-Kräntel Nummer. So. ja, wird das klappt Aber sonst gäbe es die Option hier nicht mit auf den Boden legen und so. Das ist schon. Da lenkt einen das Spiel schon ganz gut, finde ich. So. Oh. Moment mal. Du stehst anscheinend neben einem meiner Nuggets. Das ist ja hoffentlich da, dass der mir gehört. Ich grabe schon den ganzen Tag an dieser Stelle. Klar, kein Problem. Oh, noch eins. Okay, sehr gut. Der gehört auch mir. Da ist noch eins. Noch eins. Oh mein Gott. Wie konnte ich das nur übersehen? Äh, das ist auch meine Stelle. Ich, äh, ich habe hier irgendwo Papiere, auf denen steht, dass das äh, alles meins ist. Also, ich glaube, ich räume mein Zeug erstmal herüber. rüber. Da bin ich doch nicht böse. Dann baue du mal deinen Pyrit ab. So, das scheint hier eine gute Stelle zu sein. Dann rufen wir jetzt die Bohrerbarke. Taste drücken. Du kannst deinen Bohrer über eine viel praktische Schaltfläche auf dem Bildschirm aufrufen. Gut, okay. Da haben wir das beides da und dann Bohrzeit-Bohrer starten. Das war ordentlich. Ich habe ein paar Edelsteine. Es sieht so aus, als ob der Bohrer mein Ergebnis aufzeichnet. Und das Ergebnis wird auch direkt auf mein Info, an mein Infopad geschickt. Schön. Um, ein Tag war auch immer so vorgesehen ne wenn man noch sehen her ja das mehr wird gar nicht gehen und da hat es hier komplett ausgebeutet. das ist gut also so die Anzahl von Diamanten mit ähm, der Prozentzahl okay dann probieren wir mal weiter So, verlieren wir keine Zeit und fliegen weiter zum grünen Mond. Los. kurz gesetzt auf grüner Mond. Reisezeit ein Tag. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, wir sind jetzt, wenn wir runtergehen, sind vier Tage rum. Also wir sind auch ein bisschen schneller als... Wenn wir jetzt die Maschine nicht hätten. So, jetzt überspringen wir aber mal die Landesequenz hier. So. Da steht auch schon einer rum. Okay, analysieren wir erstmal. Prozent. Also viele Steine, aber praktisch wenig Edelsteingehalt. So. 100 Prozent, aber wenig Steine. Hallo. Oh, hallo. Ist es eine gute Stelle, um Edelsteine zu finden? Oh, das ist eine der besten in der ganzen Gegend. Kann ich dir die Stelle abkaufen? Na klar, wenn der Preis stimmt. An wie viel hattest du gedacht? 100 Credits. Oh, ey, zum Glück. Ähm. Okay, dann vergiss es. Wir schauen erstmal noch herüber. Ähm. Null. Null. Sollte ich dem das wirklich abkaufen müssen? Prozent, aber sehr wenige. Also die Dichte ist hoch, aber das Lager ist sehr klein. Okay. Dann kaufe ich ihm das ab. Kann ich ja die Stelle abkaufen? Wenn der Preis stimmt. Dann wie viel hat er so Credits. Ähm, wie wäre es stattdessen mit 80? Ich echt, probier's mal. Ey, so viel haben wir echt nicht zu verschenken. Wer weiß, was auf dem letzten Planeten noch kommt. Da steht dann einer und sagt, ich hätte gern 40 und dann habe ich kein Geld mehr. Wie wäre es stattdessen mit 80? Sorry, ich habe leider nicht mehr als 100. Okay, dann sind wir uns einig. Gut, okay. Super. Dann bringe ich mein Schiff einfach aus dem Weg, damit du loslegen kannst. Gut, okay. Das lässt sich jetzt nicht ändern, wenn ich die den ersten Platz bekommen will. Um, holen wir mal den Bohr und starten Bohr starten 135 wie viel haben wir jetzt Mondstein kap 263 haben wir das heißt wir sind jetzt schon auf platz 3 wie viele tage sind jetzt oben wie viele tage sind jetzt oben dadurch dass wir uns die dadurch dass wir uns die flugzeit sparen tage, sechs tage sind noch übrig Wir brauchen noch 1, 2, 3. 3 Tage brauchen wir noch. Mal gucken, was hier geht. 540 Snaves nee, lohnt sich nicht. Wir fliegen mal noch auf den letzten Planeten. Und bauen dann dort so lange ab, wie wir noch Zeit haben. Aber oh, das war doch schon ganz ordentlich. Da können wir doch schon zufrieden sein damit. So. Du musst gegen niemanden kämpfen, um das Spiel zu beenden. Das habe ich auch nicht vor. Das habe ich auch nicht vor. So. Dann wieder ins Cockpit. Und. Auf zu Mond 3, zu dem roten Mond. Wir fliegen einen Tag hin. Ja, das ist ziemlich super mit der Maschine. Da sparen wir sehr viel Zeit im Orbit von Rotermond. Landen. Ich bin gespannt. Also wenn uns das gelingt. Wenn uns das gelingt, mit dem... So. Da steht der Nächste. Mit dem reden wir erstmal. Hallo. Hallo. Ist es hier eine gute Stelle, um Edelstein zu finden? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber ich hoffe es wirklich. Ich sah diese Kristalle oben auf dem Boden und dachte, es sei ein gutes Zeichen. Kann ich diese Stelle abkaufen? Ich schätze schon, wenn du es wirklich willst. Wie wäre es mit 100 Credits? Schon gut, ich habe es mir anders überlegt. Ich ich das da jetzt reingelegt habe auf dem grünen Planeten. 20% zu sein. Das ist zu wenig. 50%, Prozent. da haben wir genug Zeit. 166%. Prozent. Also wir können an allen drei Stellen bohren. Und das machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht. Aber dadurch, dass wir ja so schnell unterwegs waren. So, also Bohre bitte. Okay, 63 Steine. Ein Tag verbraucht. Schauen wir aufs Infopad. 10 Tage haben wir, ja. Vier Tage haben wir übrig. 326 sind wir. Okay. Gehen wir mal hierher. Da wird nicht so viel rauskommen. Also. 99 da sind wir jetzt bei 425 und 449 brauche ich. So, da bleibt uns noch die letzte Stelle. Helfen und vielleicht doch das Ding kaufen sollen, weil das hier sieht echt dünn aus. 50 Prozent oh komm ich brauche halt nicht viel 20 wird es noch Aber oh, das sieht echt nicht gut aus 25 Wie viel haben wir? 450 Es ist so großartig Also egal ob ich das hätte kaufen müssen oder nicht Ich hätte es mir nicht leisten können Ich hätte auch wenn ich jetzt bei dem anderen 80 gezahlt hätte, es wäre zu wenig gewesen Aber da war schon glaube ich viel drin hier ja. Aber egal, wir können jetzt erstmal zurückfliegen Ich weiß gar nicht, ob ich zurückfliegen muss. Das ist schwer zu sagen. So, dann fliegen wir mal nach Nuggetknoten. Ist egal, der Tag, auf den wir uns gewartet hätten oder hinfliegen, ist von der Sache ja egal. Großartig. Ey, der ist wirklich komplett kaputt. So, wir landen. Und jetzt hoffe ich, dass. Oh, entschuldigung. Was sind das Fenster gewechselt? Und So jetzt gehen wir mal herüber. Sind die immer noch mit ihrem Pressluft unterwegs? Nee, das sind alle weg. So. Mr. frag? Kann ich dir noch bei etwas Wenn nicht? Nein, danke. So. Ist hin Platz 1? So, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Und ja hier Mann auf dem Turm? Den hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Hallo da oben, was ich kann dich von hier aus nicht hören. Was machst du da oben? Was bist du sicher? Das klingt gefährlich. Das ist schon gut. Das wird nichts. Das wird nichts. Mal Ich möchte jetzt mein Ergebnis anmelden. Super. Lass uns deine Edelsteine zählen und sehen, wie du abgeschnitten hast. Wow, du hast tatsächlich genug für den ersten Platz. Gute Arbeit, Mann. Danke. Hier, das hast du dir verdient. E voilà, der erste Platz im mondstein Cup. Ja, cool Zeitverlust Okay, 10 Tage, Geldverlust Geldgewinn Ich glaube, ich bin jetzt um 500 Credits reicher mit dieser kurzen Exkursion und das wird mir sehr nützen So. Und wir starten. Sehr gut. Halbe Stunde investiert ähm, im Spiel. Und um 500 Credits reicher. Das ist eine ganze Menge Geld. Das ist eine ganze Menge Geld. Das freut mich sehr. Und jetzt geht es Richtung Lime and ähm Was ist hier noch mal? Mit fast keinen Einwohnern. Ähm also im letzten Walkthrough war es so, dass ich Kim nach Talon gebracht habe. Und auf dem Planeten ist, glaube ich, tatsächlich wirklich nichts. Ähm, da ich Kim jetzt nicht dabei habe, spare ich mir das, glaube ich. Ich schaue nochmal schnell in den Trade and Pay, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Nein, das will ich ja alles nicht verkaufen. So, Energiekapsel brauchen wir nicht. für 300. Chromium für 300, 600. Ah, ich habe doch 636. Ah ja, ich habe. Okay. Okay, ich kam mal mit 100. Und dann fliegen wir natürlich hin und kaufen dort den Chromiumbehälter. Klar. Das ist schön immer. Entschuldige mich, Captain. Ja, Schiff. Ich wollte nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Das ist schön, aber... Das hat irgendwie... Das ist stilsicher. So. Hier hätten wir gern... Auch den Dialog überspringe ich jetzt mal, weil den... Das kennen wir schon. Wortverbindung auf. Palette an Warn. Genau, ich hätte gern... Ich schaue mal was ist sonst. es sonst noch gibt. Verteiler, Energieverstärker, E-Kapselkonverter, Raketen, Raketenwerfer, so brauchen wir alles nicht, weil wir nicht auf Waffe spielen. Das heißt, wir kaufen einen Trommelwerder. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch was anderes? Ich denke nicht. In Ordnung, einen schönen Tag noch. Wiedersehen. So das ging schnell. Und das nächste wird auch schnell gehen. Denn ähm, wenn ich Talaron nicht besuche, wie es gerade aussieht, steht dann hier faktisch der letzte Akt im limianischen Sektor an, nämlich P and Lime. Und deswegen fliegen wir zu diesem Trade and Pay, schauen wir uns erst mal an, was der Auflage hat. Der hat auch noch einen im behälter Die Maschinen-Upgrades gehen nicht weiter. So, und da fliegen wir jetzt mal hin. Da fliegen wir jetzt hin. Ähm, um noch den letzten Tromium zu kaufen, den wir brauchen. Dahin fliegen wir jetzt zwölf Tage. So. Zwölf Tage. Da würde ich ohne die Maschine ähm, 36 Tage Fliegen. So. Gut, die reden auch um dasselbe. Und wir kaufen hier einen, einen Tromiumbehälter. Ja. Super. Na, ich denke nicht. Wir können das jetzt hier verlassen. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. So. Ähm... nach Pi fliege ich 6 Tage. Nach Leim fliege ich 4. Ich glaube bei äh, Lime wird getriggert, dass ähm, Ortes in Schwierigkeiten gerät. Deswegen fliegen wir jetzt mal nach Pi. Kurs gesetzt auf Pi. Zwischenzeit. General Eltons Schlachtkreuz. Oh, ich habe jetzt schon gedacht, dass mir jetzt. Sir. Ja, Rob. Oh. Was ist das alles? Stell dich nicht zu so dumm, Rob. Du weißt, was das alles ist. Das tue ich, aber ich verstehe es nicht. Was, Rob? Was verstehst du nicht? Es sieht so aus, als würdest du deine endgültige Verwandlung vorbereiten. Das ist korrekt. Aber wir haben noch keine ausreichende Stromquelle gefunden. Nicht korrekt. Nein? Nein. Ich habe die Kommunikationsprotokolle zwischen Space Fleet und Epsilon durchsucht. Vor einiger Zeit hat die Space Fleet versucht, drei Brennstoffzellen von Epsilon zur Erde zu transportieren. Oh. Es war ein verzweifelter Versuch, die Union zu stoppen. Es ist gescheitert. Wenn ich mir eine Brennstoffzelle besorgen will, muss ich auf dem Planeten Erde. Wie kannst du das wissen? Ich habe den starken Verdacht, dass eines oder mehrere dieser Babys in diesem Moment auf dem Weg zur Oedipus-Station auf der Erde sind. Oh, ich verstehe, aber... Aber was, Rob? Warum führst du die Operation durch, bevor wir eine dieser Brennstoffzellen sichergestellt haben? Einfach? Das sieht ja schon gut aus. Es dauert lange, sich von dieser Operation zu erholen. Ach du meine Güte. Ist das die Maschine, die du benutzen willst? Ja, es ist der Clean-Cut-Master von Cloak and Covered Corp. Und Rob, nach dieser Operation werde ich ein wenig verkrüppelt sein. Ich werde eine Zeit lang auf einen Rollstuhl angewiesen sein und das Schiff nicht mehr so gut steuern können wie bisher. Ich erinnere dich zum ich ernenne dich zum vorübergehenden Captain auf diesem Schiff. Oh, ich fühle mich sehr geehrt. Gut, du musst uns direkt zur Erde bringen. Okay, dann haben wir unseren Gegenspieler. Ich möchte keine Gelegenheit verpassen, mir diese Brennstoffzellen zu besorgen. Natürlich. Sofort. Oh, ich kann nicht hier Okay. Guten Morgen, Captain. Ja, Chef. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke dir. So. Tag 209 im Orbit von Pi. Ähm, ich würde an der Stelle jetzt Schluss machen äh, mit dieser Folge. Wir werfen mal noch einen Blick auf die Sternenkarte. Ähm, und ich bin in Summe... Sehr zufrieden. Also Pi und Lime scheinen jetzt ein neues Kapitel hier einzuläuten. Das sieht man so ein bisschen an der räumlichen ähm, Orientierung. Ähm, das waren sehr, sehr schöne ähm, Kapitel hier an dieser Stelle. Auf Fenton Purse mit Samoa und Laza. Auf Kellig, ähm, wo wir hoffentlich die Greenfingers gerettet haben. Gegen Kim und Brainies Und der Nugget nur ein bisschen irre einfach in irgendwelchen Munden rumgraben nach Edelstein aus Spaß und zum Wettbewerb aber was hat dann 600 Credits eingebracht und mit den 600 Credits haben wir noch zwei ähm, Tromiumbehälter kaufen können was nicht gerade wenig ist ohne Waffen halte ich mich aus, dem, der, aus der Piratenzone genauso raus wie aus dem großen General Zentralschrottplatz wer weiß was da auf mich zukommt ähm, und ich würde das ist feindliches Schiff in diesem Gebiet entdeckt. Ähm, ich schaue mal ganz schnell, welche das sind. Feinderkant. Feingruppe. Eine Abfangkapsel. Aber hm. oh, ich habe keine, ich habe nicht eine Waffe an Bord. Also es ist lächerlich, weil ich brauche überhaupt nicht... Kann ich vergessen, ja. Um, oh, brauche ich nicht probieren. Also, ähm, auf den Schrottplatz werde ich nicht fliegen. Und der Sonnenplaster ist jetzt faktisch am Beginn der äußeren Region, während wir das, den Lumia, äh, lumianischen Raum schon fast durchquert haben. Wie lange würden wir von Pi aus zur Erde fliegen? 67 Tage. 67 Tage. Kannst du Ziel auf den Ziel aufgrund aus Barriere nicht festlegen. Ah, Mensch, ey, wenn das wenn das wenn zwölf Tage wären. Dann würde ich es genau schaffen. Ähm, 62 Tage bis hier Das ist schwierig. Ich hoffe, also, dass sich das alles gut ausgeht. Also, dass wir das gut, gut hinbekommen. Aber wir werden das nicht heute tun, sondern erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht jetzt auf P ähm, und der Weltraumausstellung ähm, zum Upper Space, ähm, zur Upper Space Technologie und was ich mit dem Space Gate mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ähm, ich weiß nur, dass da die Flotten der Union durch zur Erde kommen. Ähm Ach, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Also, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.